Genau, ich bin Philipp, Philipp Bravos von der Fridays for Future Bewegung. Marlene, Linus und Miriam, danke sehr, sind auch dabei. Ähm, wir wurden von dir, Thomas, gefragt, ob wir hier sprechen wollen. Das haben wir natürlich äh, gerne angenommen, weil es ja auch um Klimaschutz und Energiewende im weiteren Sinne geht. Und ähm, ja, als ich sozusagen das Angebot angenommen habe, hier die Rede zu halten, habe ich mir überlegt, wie man eigentlich am besten anfangen kann. Und dann musste ich an ein Buch denken, was ich äh, in den Sommerferien gelesen habe. Und zwar ist das Kaffee und Zigaretten von Ferdinand von Schirach. Das habe ich dann nochmal irgendwie durchgeblättert und bin ähm, über ein Kapitel wieder gestolpert, was mir schon beim ersten Lesen sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das Kapitel 15. Dort heißt es, die neuen Telefontarife der Telekom werden Magenta genannt. Sie seien preiswerter als bisher, sagt die Frau am Telefon. Ein echter Kampfpreis. Magenta ist eine Kleinstadt in der Lombardei, ein paar Kilometer von der Stadtgrenze Mailands entfernt. 1859 kämpften hier Sardinien pimont und Napoleon III. gegen den österreichischen Kaiser. Es ging um die Vorherrschaft in Oberitalien. Am 4. Juni 1859 wurden dort so viele Soldaten abgeschlachtet, dass sich der Erdboden rot färbte. Der Name der Farbe Magenta soll daher stammen. Irgendwie fand ich das sehr plakativ und das ist mir aufgrund dieser sehr kurzen Wendung am Ende, die typisch für Ferdinand von Schirach sind, im Kopf geblieben. Warum habe ich diesen Einstieg gewählt? Ähm, einerseits deswegen, weil es mir darum ging, anfangs zu zeigen, was die Macht der Worte und der Symbole für eine Bedeutung hat. Eine Bedeutung hat in unserem Sprachgebrauch und was uns das auch zeigt, wenn wir miteinander reden, was für Bilder entstehen. Am 13. Juli war die Ratssitzung, wo unter anderem der Klimanotstand diskutiert werde im Buxtehude. Deswegen habe ich ursprünglich diese Einladung bekommen, um zum Klimanotstand zu sprechen. Und das... Ich glaube, das schönste Argument, was dort immer wieder aufkam, war, das sei ja alles nur Symbolpolitik. Herr Grote von der FDP hat dann Bäume mitgebracht, was überhaupt keine Symbolpolitik ist, und hat dann die Bäume da äh, abgestellt und äh, irgendwie gesagt, ähm, äh, der Klimanotstand würde null CO2 einsparen. Und äh, Frau ollenburg schmidt Sie sind ja auch hier, Sie argumentierten damit, dass es ja die andere Resolution gäbe des Deutschen Städtetags, die Agenda 2030, nachhaltige Entwicklung heißt das, glaube ich. Und äh, deswegen der Klimanotstand, das würde ja alles überhaupt gar nichts bringen. Also zunächst einmal muss man, glaube ich, verstehen, warum der Klimanotstand als Symbol sehr, sehr relevant ist und warum diese Symbolik auch immer so eine breite Tiefenwirkung hat. Erstens, allein die Ausrufung des Klimanotstandes macht das Thema präsent. Zweitens, Klimanotstand ausrufen heißt auch immer das Thema akzeptieren und den Bürgern zeigen, dass sie sich dem Thema annehmen, dass sich der Rat der Stadt Burg Sude sich dem Thema annimmt und dass sie das Thema angehen wollen. Das kann andere Bürger auch zum Handeln motivieren. Dann bedeutet das nach Definition, wenn man sich im Internet ein bisschen anguckt, was damit einhergeht, die Kommune verpflichtet sich, den Klimaschutz zu priorisieren und alle Entscheidungen hinsichtlich ihres Einflusses auf das Klima zu prüfen. Das Bundesumweltministerium geht auf ihrer Webseite sogar so weit, dass es schreibt, die Kommune nimmt den Klimawandel ernst und leitet Maßnahmen für den Klimaschutz ein. Bad Segeberg, Bochum, Brachtal, Bonn, Bühl, Berlin und sogar der sageumwobene Bielefeld und 63 weitere deutsche Kommunen gibt es gibt's doch, man weiß es nicht, gibt auf jeden Fall haben sie den Klimanotstand ausgerufen, das ist schon mal sehr gut. Und 63 deutsche weitere, weitere deutsche Kommunen haben den Klimanotstand ausgerufen. Buxtehude war nicht dabei, der Rand hat sich dagegen entschieden. Sehr gut. Das ist in der Tat ein großes bu weil das dann bedeutet, dass irgendwie das Signal ankommt, dass wir gar keinen Notstand hätten oder dass es ja irgendwie nur so ein Symbol sei, die Erklärung des Klimanotstandes. Ja, das ist ein Symbol, aber es ist insofern ein wichtiges Symbol, als die Politik dann wirklich zeigt, wir erkennen das Problem und wir werden das Thema angehen und wir werden vor allen Dingen langfristig Lösungen äh, versuchen werden zu finden und vor allen Dingen auch kurzfristig, das ist ja der Witz daran. Also, warum Notstand? Zunächst einmal Notstand deswegen,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 Sehr, sehr häufig muss man sich als Klimaaktivist, Manline und Linus und Miriam, ihr könnt das wahrscheinlich bestätigen, den schönen Satz anhören, ja, dann machen wir auch noch Klimaschutz und Klima ist ja auch wichtig und ich finde ja ihr Engagement ganz toll und so weiter und so fort. Das ist immer sehr ironisch, weil das dann heißt, dass das Problem nicht verstanden wurde. Genauso wie wenn man sagt, dass man ja mit der Verabschiedung dieser Resolution äh, das Problem angehen würde. Nebenbei gesagt ist die Resolution auch nur Symbolpolitik und in dieser Resolution steht sogar, man soll die Bürger sensibilisieren und informieren, was man mit der Ausrufung des Klimanotstandes eigentlich tun würde. Also, worauf ich hinaus möchte, das Problem wurde anscheinend wirklich nicht verstanden. Das Problem wurde schlichtweg nicht verstanden. Mit, dem Klima, mit der Ausrufung des Klimanotstandes hätte man zeigen können, okay, wir haben verstanden und wir müssen jetzt handeln. Es wurde argumentiert mit den SDGs. Diese Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die sehr viel Niederschlag finden in dieser Resolution oder dieser Musterresolution des Deutschen Städtetages, die danach ähm, auf der Ratssitzung verabschiedet wurde. Daran erkenne ich irgendwie schon wieder, dass das Problem nicht verstanden wurde, weil alle anderen 16 Bereiche, die neben dem Klimaschutz stehen, also Hunger, dann steht da sowas wie Life on Land oder Life Below Water oder äh, äh, Infrastruktur, Wirtschaftswachstum und so weiter, alle diese Bereiche sind direkt oder indirekt vom Klimawandel betroffen. Das muss man verstehen, dann weiß man auch, dass wir jetzt Notstand haben und dass alle anderen Bereiche der SDGs von dem Klimawandel betroffen sind und deswegen diese Resolution eher ein schlechter Scherz ist, als wirklich meint, die Dinge anzugreifen.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 Und zwar finde ich es großartig, wenn die Stadt Buxtehude sich über 170 weiteren Kommunen anschließen würde, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Philipp Bravos von Fridays for Future. Und jetzt haben wir Frau Oldenburg-Schmidt, die, das finde ich sehr. Toll, dass sie auch gekommen ist. Natürlich, ich sage mal, Demokratie, Demokratie lebt auch von der, vom Dialog, von der Diskussion. Und natürlich gibt es nicht, nicht nur eine Meinung, sondern es gibt viele Meinungen. Und das müssen alle Seiten aushalten können. Und ich finde das gerade in der heutigen Zeit noch wichtig, dass wir auch noch miteinander sprechen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Und deshalb noch mal vielen Dank an Sie, Frau Oldenburg-Schmidt. Und ich weiß nicht, ist es okay, sich hier hochzukommen ja, für Sie? Ding, also. also, dann. Das geht, glaube ich. Ja, genau. Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung, hierher zu kommen. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen oder im Gespräch bleiben. Und so ein paar Sätze, glaube ich, würde ich gerne aufgreifen, was wir eben gehört haben und was wir auch von Harald Winter gehört haben. Der nämlich gesagt hat, naja, es geht jetzt nur darum, dass wir es gemeinsam machen. Es geht nur gemeinsam und dass Klimaschutz eines der wichtigen Ziele überhaupt ist. Und darüber gibt es gar keinen Zweifel. Wir können lange uns darüber unterhalten, ob das ausreicht, wenn wir in Buksu einen Klimanotstand ausrufen. Und ich glaube, wir haben darüber auch schon diskutiert. Und meine persönliche Meinung, die sage ich hier gerne auch an dieser Stelle nochmal, allein die Ausrufung eines Klimanotstandes ist für mich, und das haben Sie ja gerade gesagt, ein Stück Symbol. Ja, es ist Symbol. Aber damit habe ich noch keinen einzigen Schritt in Richtung vernünftigen Klimaschutz gemacht. Und warum müssen wir ganz anders finde ich daran gehen. Wir müssen daran gehen, dass wir uns einmal ein Stück überlegen, was haben wir bisher gemacht? Und ich glaube, da haben wir in Wuchshute schon eine ganze Menge gemacht in den letzten drei, vier oder sogar fünf Jahren. Dass das nicht ausreicht, ich glaube, darüber sind wir uns alle im Klaren, dass wir noch deutlich mehr machen. Und solche Veranstaltungen wie heute, aber auch kontroverse Diskussionen in der Ratspolitik sind dazu da, uns miteinander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 Richtige Aktion, richtig und aktiv. Das reicht aber nicht aus. Und ich glaube, darüber sind wir uns doch einig. Und wenn wir jetzt einmal zurückgucken, finde ich, meine Meinung, reicht es nicht aus zu sagen, ich rufe heute die Not schon aus, sondern es geht weiter um eine aktive Mithilfe. Und da kann ich sagen, was wir in Buxtrude jetzt gerade tun, damit sie vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, warum ich glaube, dass aktives Handeln wichtig ist. Wir haben das gehört, das Thema Biodiversität ist ein wichtiges Thema, also wie gehen wir mit eigenen Gebäuden in der Stadt um. Wir haben uns einer, einem Verein angeschlossen, der sehr anerkannt ist, Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Genau darum geht es, städtische Gebäude zu überplanen, zu überprüfen, Nachhaltigkeit also es geht genau darum zu sagen, wie sehen denn unsere neuen Baugebiete in Zukunft aus. Es geht darum zu sagen, wie vermeiden wir weiter äh, den, den Müll, wie, wie vermeiden wir weiter Plastik, wie gehen wir mit diesen Themen um. Und was mir ganz wichtig ist, dass es uns auch gelingt von klein auf an, also auch schon im Kindergarten und in der Schule, genau dieses Thema Klima, Klimaschutz, Klimawandel nicht nur zu diskutieren, sondern dafür zu sensibilisieren. Auch das machen wir schon jetzt die letzten Jahre, in denen wir gesagt haben, da geht es weiter. Das ist ein echt mühsamer Weg. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, da kann man sich auf den Platz stellen und sagen, ich will jetzt einen Notstand ausrufen. Ich finde aber, der nächste Schritt ist ganz wichtig. Der nächste Schritt zu sagen, was genau können wir in Wuxude tun? Meine Einladung, sowohl an Fridays for Future, die ich schon ausgesprochen hatte, die leider nicht richtig wirklich angenommen wurde, erneuere ich hier. Genauso wie ich die auch an alle anderen jetzt hier erneuern würde, arbeiten Sie ganz konkret mit an einzelnen Projekten vor Ort vor Ihrer Tür. Denn dann können wir zeigen, wie gemeinsam wir in Buxtehude uns auf dem, äh, für den Klimaschutz einsetzen. Und, meine Damen und Herren, wirklich niemand niemand bestreitet, dass wir hier deutlich mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Aber wir können es nur gemeinsam wirklich für Buxtehude. Und das ist das erste Ziel für Buxtehude und darüber hinaus weiter auch ausstrahlen. Das ist meine persönliche Meinung und äh, dazu stehe ich auch nach wie vor ganz fest, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir über diesen Sprung jetzt hinwegkommen, miteinander ins Gespräch kommen und miteinander weiter hier arbeiten in der Stadt. Und Herr Ringlehm-Fricke, Sie haben in einer Sitzung so gesagt, naja, also was soll dann Klimaschutz in einer Präventionsarbeit machen, hat da ja gar nichts zu suchen. Wie können wir überhaupt gehört werden? Ich kann Ihnen sagen, 20 Jahre Präventionsarbeit haben für mich gezeigt, dass wir an der Stelle immer wieder zeigen konnten, was braucht ein gesundes Buxtehude? Wie können wir damit arbeiten? Und lassen Sie uns gerne diese Aktion anders nennen, lassen Sie uns diesen Rat anders nennen, ob es Zukunftsforum oder wie auch immer, ist völlig egal ist egal, wie er heißt, sondern ist egal, es ist wichtig, mit welcher Haltung, mit welcher Intention ich da rangehe. Und da, finde ich, haben wir eine gute Plattform, miteinander ganz konkrete Modelle und ganz konkrete Vorhaben für Buchsehude zu entwickeln. Dafür stehe ich, dafür lade ich Sie ein. Ich lade alle anderen ein, die sagen Ja und auch kritische Stimmen, denn die brauchen wir. Also seien Sie dabei und seien Sie sicher dass im Buxtehude der Klimaschutz nach wie vor und wahrscheinlich in, den nächsten, in der nächsten Zeit noch deutlich mehr auf der Agenda stehen will, als er schon bisher stand. Und ich will eins sagen, wenn Buxtehude einen Nachhaltigkeitspreis bekommt, dann kann man darüber lächeln, man kann ihn verächtlich machen, man kann ihn so ein bisschen durch den Schmutz ziehen. Es wird aber denen nicht gerecht, die da sich dafür eingesetzt haben, das sind Mitarbeiter, das sind sie zum Teil in den, Aktien, in den Initiativen, das finde ich schade.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 Dass Sie Ihre Position dargestellt haben, wir merken, es ist auch für Sie ein Thema, aber auch ganz herzlichen Dank an Fridays for Future, die auch nochmal ganz klar Ihre Position dargestellt haben. Wir leben eben in einer Demokratie, müssen die demokratischen Mehrheiten so akzeptieren, wie sie im Augenblick sind. Ähm, ja, also nochmal vielen Dank und ich finde es auch wichtig, dass wir respektvoll miteinander umgehen, auch wenn wir verschiedene Positionen haben.